Willkommen zurück zu Meetopia! Wir werden ein bisschen futtern, bevor wir losgehen. Kuba-Schinken-Sternchen-Sternchen sternchen erhalten. Der beste Schinken, den man sich als Kobold wünschen kann. Na ja, komm, Mike, dann test ihn mal aus. Hochzufrieden. Schön. Die becher und dili becher sternchen So süß, so cremig, ein eiskalter Genuss in jeder Jahreszeit. Oder jede Schicht ein neuer Genuss, eine Portion für echte Helden. Na komm, dann ess ihn mal. Unglaublich lecker! Und was meinst du dazu, Renny? Da ist ich lieber Waldmeister. Okay. Magst du Tee? Natürlich setz dich und genieße eine Tasse. Aber er mochte den nicht. Schade. Na dann, let's go! Und damit ist ein Pferd in der letzten Folge. Was ich, wie gesagt schon ähm, ungefähr nach jedem Gebiet sein Aussehen ändern wird. Und nun können wir an weitere Orte gelangen. Sogar jetzt in ein neues Gebiet. Ödlandgrenze. Aber da will ich eigentlich noch gar nicht lang. Warum kann ich hier dann trotzdem schon lang? Naja, gibt es ein Geschenk. Eine Truhe, aber ganz ehrlich. Ich will nach rechts, weil hier oben soll das Ge Gesicht sein. Deshalb gehen wir erstmal Richtung Gesicht. Vielleicht sehen wir heute schon die Prinzessin. Auf geht's! Das wäre schon schön. Brauche Futter! Freuen wir uns auch über kleine Dinge. Klein wie diese kleinen Gegner hier. Das hätte ich jetzt gerne gesagt, aber die Gegner sind schon ein bisschen größer als klein. Blitz! Bam. Ich helfe dir, nice. Und Bär mit dem Pferd, schön. Oh mein Gott, es war zu funny. Ah, oh, es war schon okay, alles klar. Nice, das ging schnell? Halt mal die Luft an! Was du nicht sagst. Oh, wie eine, wieder eine Wegkreuzung. Weggabelung heißt das eigentlich. Ich bin dumm. Naja. wir ging schon besser. Hast du keinen Stolz? Wie frisch die Luft hier ist. Ich könnte den ganzen Tag hier stehen und nur atmen. Danke, liebe Bäume, für all die frische Luft. Ja, ihr seid die Besten. Wow, Bäume. Natur. Da decke ich meinen grünen Daumen Daumenball. Ich fühle mich nicht so gut. Nicht schon wieder. Lala. Noch eine Weggabelung. Ich werde dieses Level aber nicht viermal machen. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt äh, jedes Level mehrmals machen muss. Ich freue mich aufs Bett. Könnte stimmen. Noch ein Gegner. Oh Gott, die Montys sind wieder da. Du, du, du, du, du. Blitz! Ja! Schön! Aua! Hab hier bei einer mampf Daneben! Bam, bam! Gott! Erster Beistand! Kümmern! Alles in Ordnung? Mike! <lacht> Geil! Sehen wir auch zum ersten Mal. Ja, warte, brauche ich ja gar keine Fähigkeit, die einsetzen. Ich einfach draufschlagen mit dem Stab. Ich helfe dir. Dankeschön. Hey, ja. Alter, also wie viel Damage die einfach macht. Die ist OP. Meine Güte. Sind wir bald im Gasthaus? Du machst voll Witze. Eine Kiste. Mit. Einem Keramik. Ein Ge los mit mir. Ein keramik -Dolch. Ja, für Danny dachte ich mir. Am Anfang dachte ich für, für weike aber nein, es ist für Danny. Das finde ich mal find lustiger, aber irgendwie sieht das krasser aus. Ja, komm. Nehmen wir das. Dann nehmen wir das. ist sowieso besser, denke ich. Oder war es besser? Ich habe nicht auf geachtet. Ich, ich verbot weiß es besser. Mit dem kneift das auf, dass du nicht stolperst. Noch eine Kiste. Mit einem Spielschein. Cool. Und da ist das Gasthaus. Da gibt es viel Wege, als ob ich dieses Level machen muss. Du hast fünf verschiedene Deutsche, die bevorzugte Waffe der Diebe gesammelt. Okay. Ich will in das Zimmer von Maike gehen. Okay. Können wir machen. Dass denn das schönes. No. Bist du müde, Ferdinand? Ich auch. Schon süß. Oh. Ferdinand, du bist ein braves Pferd und so schön warm. Hä? ist das denn passiert? Und dadurch steigt die Nähe. Bekannte. Ja, nicht. Wir lernen nicht. Wir sind nur Bekannte. Ja. Hier, das Zimmer von Michael. Dann bist jetzt auch mal hier oben. Ah, weg mit dem Schmutz. ihr macht sauber. So glänzend und sauber. Ich schau mal wieder... Oh nee, ich schau nicht mit zu. Ich mache einfach mit. Sie hat was davon gelernt, einfach zuschauen, mitmachen und mithelfen, genau. So, jetzt gehe ich mal zum Pferd. Ich will auch endlich mal beim Pferd bleiben. Ja, alle das gleiche, ne? alle Pünktchen Sachen und du willst die Monsterrüstung, weil du schon Pünktchen Sachen hast. Ja, gut, ich habe kein Geld. Gehen wir in die Spielhalle und Gamblen für die Monster Rüstung. Die wir sogar erhalten. Da haben wir aber echt Glück gehabt. Aber ich glaube, ich werde sie nur ausrüsten und nicht anziehen. Na, ich finde, die sieht nicht so cool aus. Ich weiß nicht. Ohne Helm vor allem sieht es nicht so cool aus. Nur Werte nutzen. Will ich werde es wahrscheinlich öfter machen. Alles klar. Du, du, du, du, du, dum, dum. So, hier, ihr beide könnt ins Café. Viel Spaß euch beiden. Wollen wir den Café eine Runde entspannen? Ich kann es kaum erwarten. Nicht übel. Und was willst du? Hm, wär's damit? Und damit? Und dann noch das und das! Ich darf heute einen riesen Kohldampf. -Cool ich kann dich nur zu gut verstehen. <lacht> wie sich so zwingt, mitzufreuen. Ich muss so viel arbeiten. <lacht> Bekannte. Schön. Zwei HP-Bananen erhalten dadurch. So, und jetzt können wir noch ein bisschen... Ey, ich driften. Ein bisschen futtern. Und dann ziehen wir weiter. Hm, hm, hm, hm, hm. Wie schmeckt der? Nicht so lecker. Echt nicht? Okay. Schleimgelee hat geschmeckt. Mhm. Mhm. Mhm. Hier ist den Schinken und Danny kann dann mal die besonderen Banshee-Tränen probieren. Mochte er schön. Okay, wir haben jetzt richtig viele Banshee-Tränen. Spare ich mir auf. Let's go. Ein Mitglied deines Teams erreicht, erreicht er einen Beziehungslevel von vier mit, mit einem Pferd. Nice. Und nun? Zugriff nach hier oben? Hier muss es doch bestimmt einen versteckten Weg geben. Entweder weiterkommen oder zur Kiste wahrscheinlich. Auf geht's! Vermute ich jetzt einfach mal. Ich bin total verschwitzt. Wie bitte? Bist ein Roboter, wie kannst du schwitzen? Maike mag Danny. Oh. Aber Freddy findet Danny ebenfalls toll. <lacht> <lacht> äh, ist irgendwas? Na. Nein, alles super. Okay. <lacht> Warum streiten sie beide sich jetzt um Danny? Ihr könnt es nicht besser gehen. Ach, komm schon. Ja. Eine Weggabelung. Gehen wir mal nach oben. Bisschen faster. Danny darf das nicht erfahren. Aber ein Kampf hält sich davon ab. Giftfalter sind das jedoch. Das sind neue. Neue Falter, was die wohl können. Wollen wir doch mal sehen. Nicht übel, oder was? Okay. Bam! Nice. Wir kommen aber sehr gut voran, finde ich. Wir haben auf jeden Fall ein stabiles Team. Es geht doch nicht so weit. Einen kleinen Sprint. Noch eine Weggabelung. Oh Gott, ey. So viel. Nur gemeinsam sind wir stark. Eine kleine goldene Kiste mit drei die sich sehr gerne. kann ich wieder ein bisschen gambeln, ein bisschen Geld sammeln. Ich habe ein Loch im Schuh. Oh, nicht bei dem Outfit. Es wird dunkel. Und oh nein, kein Gasthaus? Langsam Zeit zum Schlafen. Es ist so gefährlich, wenn alle zugleich schlafen. Jemand muss aufbleiben und Wache halten. Wer soll Wache halten? Oh... Oh, oh, oh, Ich würde sagen, wir wechseln uns jedes Mal ab. Und äh, da ich halt Leiter dieses diese Trupps bin, werde wohl ich die erste Nacht machen. Ich bin für uns verantwortlich. Ich übernehme die Wache. Ruht ihr euch etwas aus? Ich halte mit dir als Zusammenwache. Oh, danke, Danny. Gemeinsam hielten die beiden Wache. Yay. Lo Lo Lo Level 5 Bekannte. Wir loben uns. Schön. Und es wurde Tag. Und dann kam der Morgen. Du bist früh wach, Danny. Ja, nicht nur, du hast mitgemacht. Ich fühle mich nicht so gut. Du machst wohl Witze. Gut. wenn wir das nächste Mal sowas machen müssen, werde ich auf jeden Fall Maike und Ready hinschicken. Okay, Danny reitet. Oh Gott, die, sind, die halten echt was aus, ne? Ich weiß nicht, was die was die drauf haben. Blitz plus 1, weil mir Maike hilft. Nice. Bam, einer ist down. Sprungi, bam. Ein weiterer down. Klingt oft an, aber nichts passiert. Nein, Danny, du darfst nicht weinen. Oh Gott, ich, ich kann nichts machen, da ich in diesem Menü bin. Das Menü ist nicht so gut gemacht, finde ich. Hammer, ah, Danny, soll nicht weinen. Okay. Ich glaube, das ist ein normaler Eingriff sollte reichen, oder? Nein! Aber Freddy macht es. Ja, Freddy stärker als ich. Ich bin so schwach. Mist. Sauber abgeräumt. Beeilung! Eine weitere Kiste. Mit 400 Gold. Juhu! Nehme ich sehr gerne mit. Irgendwo muss das Ende sein hier. Ja, hier ist das Ende. Endlich. Du hast den Brief erhalten. Nee, Immer noch unterwegs? Ist mit nicht langsam mal gerettet? Naja, mach halt weiter. Ist ja deine Sache. Dein Villager. Ein Ausflugsticket. Äh, danke. Danke, danke. Yay, und ich will so auch endlich mal mit Ferdinand ein. Zu viel Rechtsklick aufs Pferd. Endlich akzeptiert es mich. Aber es will lieber mit Baike <lacht> ins Bett wollte ich sagen kuscheln ja dann kuschel mal mit Baike hier eine Karotte für dich lass es dir schmecken unglaublich lecker direkt ein level up schön ja, passt eigentlich so. War gerade überlegen, ähm, du wird ja, die wollen alle immer noch das was was was China Uniform. Okay? Ähm ja, komm. Kaufen wir Danny mal so eine Uniform. Sie wird sie nicht anziehen, aber er wird die Stats benutzen davon. Weil ich finde auch vor allem das passt doch gar nicht, nicht so gut aussehen. Nur die Werte. Ich mag sein Hühnchenkostüm. Es ist super. Das ist einfach super. So, und Frederick will doch seine China-Uniform haben. Made in China. Schön in pink. Ja, ich weiß nicht. Es ist das exakt gleiche, ne? Ja, es ist das exakt gleiche, nur in anderen Farbe. Komm, dann können wir es ja auch in pink machen. <lacht> Geil. Du bist eine Banane. Ne, gebe ich dir nicht. Ne, ne, ne. Das gebe ich dir nicht. Nein. No, no. Pünktchenkluft. No. Bringt uns nichts. Komm, Mama, mal einmal der Schnupf den restlichen beiden behalten wir dann als Erste. So. Ich will auf Tausender gehen nevermind spaß mal noch mal diesmal 500er nice 500er nehme ich dann jetzt mit egal was er sagt nein nehme die 500er mit ich habe kein geld mehr und ich brauche das geld jung und pleite jung pleite verzweifelt whatever ich kann einmal mit Freddy in die Bücherei gehen. Dann gibt's es was zu essen und dann gucken wir uns auf der World Map weiter um. Hui, schon ganz schön spät. Erwischt. Dun, dun, dun, dun, dun. Das Buch, das du da liest, ist das spannend? Oh ja, gefällt mir richtig gut bisher. Magst du mir was davon vorlesen? Ja, wenn du möchtest. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Lange bevor es anfangs überhaupt gab. Da lebte im düsteren Dickicht des Wirrwalds ein einsamer Elf. Okay. La. Wir können uns auch nur loben. Ist wichtig. Na? 3 HP-Bananen. Siehst du? Wir bauen keine kaufen. Wir kriegen die einfach. Aber es gibt es mal wieder was zu futtern. Dürft alle was trinken. Nur Maike nicht, weil sie das nicht mag. Und ihr will ich das nicht antun. Für ready aber auf jeden Fall. Weil er liebt es. Schön. Du kriegst dafür das hier. Unglaublich lecker! Das habe ich sie sogar gerne für rum. Okay. Weiter geht's. Let's go. Dum, dum. Du hast fünf verschiedene Kluften die bevorzugte Kleidung der Liebe gesammelt. Okay. Die finde ich ein bisschen seltsam, aber... Okay. Und... Yes. Wir können nun zum König. Leider weiß ich jetzt aber immer noch nicht, wie wir zur Kiste können. Na egal. Bosskampf wahrscheinlich hier. Vermute ich mal. Auf geht's. Ich bin so müde. Schluss damit. Natürlich sind nur noch weitere Gegner. Vorbei. Einer hat sich verzogen. Aha. Fährt. Reitangriff. Let's go. Bam. Nice. Und Maike macht das Gleiche. Nice, Freddy. Nein. Oh Gott. Freddy ist verstärker als ich, aber ich halte dafür mehr aus. Ah, oh, Mist. Nach mich aus. Nein, wir haben schon alle nicht. Alle nicht. Alter, was mit dem los? Das ist ein richtiger pro Oh, wie war das ich halt mehr aus? Stimmt nicht ganz. Komm her. Ich helfe auch. Danke. Wir töten die zusammen. Und zwei Angriffe auf einmal kann er halt nichts machen. la mal auf dem Teppich. Oh, eine tour mit einem MP-Bonbon. mp, -Bombong. MP für die du kein Platz mehr hattest, werden zum Gasthaus geschickt. In der man Halt mal die Luft an. Hilf uns doch jemand oh, da ist der bosskampf cobra golem und warum passt das so gut oh, geile bosskampf musik der endboss dieses macht vermutlich mal wegen der neuen musik und dann sind wir mit anfangs fertig Ein bisschen musik hören aber auf jeden fall was oh oh oh oh oh oh oh streuer er ist eine banane ist freddy schnell helfen mir am besten auch ein bisschen ich reicht fürs erste ich will nicht zu viel verschwenden auf einmal ich wir für ein ende fürs ende auf wahrscheinlich feuer Oh nein, ist mit dem Pferd. Bam! Heiße Haue! Oh Gott, nein! Schon wieder eine Banane. Was machen wir mit Freddy? Er heilt sich nicht selbst. Dann sollten wir ihm helfen. Und das war das Falsche. Er freut sich, wenn ich ihm helfe. Ist leer. Ich kann dir nicht mehr helfen, Freddy. Lass dich nicht mehr treffen, du. Ich kann nicht mehr nichts mehr dagegen tun, wenn du stirbst. Dabei gibt's dir auch Mühe. Ha! Vorsicht! Doch, man Freddy! Alles in Ordnung? Danny! Gegen mich kommst du nicht an! Ja, nicht genug Habibanan. Neue Technik, Mopsen. Zack, meins. Haha. <lacht> Alles klar. Angriff. Los, Ferdinand. Bam. Köstlich. Vorsicht. Danke dafür. Nice, die Nähe wächst. Kurze Musik ändern. Leute, wir Bekannte. Loben sich jetzt auch. Oh. Ha. Alles klar. Schönheitsschlaf auf Maike. Neue Technik. Schönheitsschlaf. Schönheitsschlaf. BAM! Heiß, heiß, heiß. Schläft wie ein Stein. Ist aufgewacht. Guten Morgen! Oh, nein! Nice. Tut mir leid, Leute! Alles in Ordnung? Ready? <lacht> muss mich selbst wieder beleben. Lebe, Mike! Lebe! Nimm alle MP, die ich dir geben kann! Ich hab nichts mehr. Feuer! Verreck! Nicht übel oder was? Wir leben noch! Ja, Max, du lebst noch. Oder Cobra, die immer. Nur ein paar Kratzer. Bin nur gestorben. Wohnbonuserfahrung. Hm. Wer sie wohl bekommt? Ich. Haha, ihr Opfer können gar nichts gegen tun. Golem Steak. Das Gesicht des Königs ist zum Schloss zurückgeflogen. Nice. Und hier ist das Gasthaus. Das war wieder die leiste nice Folge, würde ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Ja, ich will weiterspielen. Meine ich. Ich will nicht die Folge irgendwo in einem Hauptbildschirm beenden. So, kann ich noch beim Ende der Folge irgendwas für euch tun? Irgendwie seid ihr alle wunschlos glücklich, ne? Kommt, machen wir noch ein bisschen Roulette. Piratenkluft zum Beispiel. Hört sich doch cool an. Wenn wir Glück haben, kriegen wir es sogar. Aber es ist gerade 25% auf alles. Nein, zwei Aus. Na, no, warte. ist gar nicht mal so schlecht, habe ich gesagt. Zwei Ausflugstickets sind gar nicht mal so schlecht. Nehme ich mit. Die werden wir dann in der nächsten Folge benutzen. Und dann werden wir doch mal sehen. Hat für die Prinzessin? finden werden.